Nicht nur in Camtasia, sondern auch in Snagit gibt es Favoriten. Dort gibt es die sogar schon deutlich länger als in Camtasia. Wie kann ich die Favoriten aufrufen? Ganz einfach drücken Sie die Tastenkombination steuerung 1 und Ihre Favoriten werden in der rechten Seitenleiste angezeigt.